Ich muss Ihnen als erstes über eine merkwürdige Erfahrung erzählen, die ich gerade mache. Es fing ganz banal an. Wir müssen wieder einmal ein neues Auto bestellen und wir hatten uns schon für ein Modell entschieden und den ganzen Extras. Da kam die Frage nach der Farbe auf. Ich war da recht offen, ob schwarz oder weiß. Und da brachte meine Frau plötzlich die Option Rot ins Spiel. Rot. Das dürfte ziemlich ausgefallen sein. Fahren heute Leute überhaupt rote Autos? Ja, und dann passierte das Merkwürdige. Beim Autofahren denke ich oftmals an den Vorschlag meiner Frau und stellen sie sich vor. Plötzlich sehe ich immer öfters rote Autos. Und wissen Sie, was noch merkwürdiger ist? Ich kenne den neurobiologischen Grund, warum man immer mehr rote Autos sieht wenn man an rote Autos denkt. Und trotzdem verfalle ich dieser Täuschung, dass es mir vorkommt, dass es sehr viel mehr rote Autos gibt als früher. Das heißt, diese Wahrnehmungsveränderung tritt ein, auch wenn man den Mechanismus kennt. Sehen Sie, und das mache ich mir zunutze, wenn ich die Übung vorschlage, die ich das einmal eins der Liebe nenne. Wenn man täglich eine Minute sich fragt, was war heute ein schöner Moment in unserer Beziehung? Dann aktiviert man Neuronen im Gehirn, die sich, genauso wie auf die Autofarbe Rot, auf die positiven Momente konzentrieren. Vergleichbar mit dem Trainieren eines Muskels, stärkt man die Wahrnehmungsfähigkeit der positiven Momente in der Beziehung. Und genauso wie ich vorher rote Autos gesehen habe, aber sie nicht bemerkt habe, sehen Sie, wenn Sie eine Zeit lang die Übung gemacht haben, die positiven Momente in Ihrer Beziehung, die Sie vorher übersehen haben. Und das Beste dabei, diese Wirkung, die sich wie Magie anfühlt, tritt ein, auch wenn Sie genau wissen, dass es kein Wunder ist, sondern ganz normale Neurobiologie. Aber glauben Sie es mir nicht einfach. Gehen Sie auf couplecoaching.de und probieren Sie es jetzt aus.